Falsches Intro. Send your cringy videos to Mike on Twitter And he picks his favorite for the next episode of CRINGY DINGY Yo oh Leute, Mike am Start. Heute zu einem neuen cringigen, dingigen Video. Yo, was geht? Ist mittlerweile... Lass mich kurz nachsehen, wie lange ist es schon her? ne ne ne ne Weile her <lacht> ähm bevor ich hier anfange will ich noch sagen äh, falls ich wunder warum ich jetzt nur äh, so einen Schöpsel drin hat der andere ist kaputt weil ich habe so ja solche billige Kopfhörer immer und die kaufe ich immer für 10 Euro und fahre immer den gleichen Fehler und fragt nicht okay fragt einfach nicht mein Mikrofon steht da damit man das nicht sieht im Webcam dann muss ich jetzt halt äh, äh, blinder da fragt das nicht ja das ist unhöflich ähm, um, Cringy Dingy wird, äh, uh, nicht mehr so oft kommen. Es kommt jetzt wieder, aber es kommt allgemein nicht so oft. Yo, damit würde ich sagen, geht's ja los mit der Cringe Review. Ich habe mir zwar, uh, einen neuen Tweet gemacht, allerdings, uh, ist mir vorhin eingefallen, dass ich noch einen alten Tweet, tatsächlich gemacht habe, und den würden wir uns erstmal angucken. I don't, I don't super. <lacht> <lacht> oh, Ben, super, das ist ein Klassiker. You're such a freaking... Horse, I like it. Oh yeah, yeah. Also Leute, was findet fandet ihr besser? Findet ihr das besser oder findet ihr das besser? Schreibt schreibt schreibt's mal rein. Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube Nutzungsbedingungen verstößt. <lacht> oh man, ist das jetzt wirklich... Warte, warte, ist das jetzt einfach Steve? Und ich finde es ja allgemein solche Mods geil, wo man so einen anderen Charakter hat im Spiel. Und vor allem dann so mit Steve und dann ist die Prinzessin einfach Alex. Das, das ist Es cool. das ist, das ist schon cringy wegen Minecraft, aber es ist. Das, das ist nicht. Alex sah eigentlich besser aus. Ah, schau mal, da ist Alex! Yes, komm vor Diese geschlossenen Augen! Also, es ist weniger cringy, mehr cool irgendwie tatsächlich. Es ist irgendwie dumm, aber äh, ich, ich, ich mag's. Und na, nein, <lacht> Nein! Nein! Nimm alles zurück, okay. was ich gesagt habe zu solchen Mods. Nimm alles zurück. Oh nein, ist das jetzt wirklich bo Warum würde man sowas machen wollen? Also wenn ich gemerkt habe, meine Kameraposition ist ein wenig anders als in meinen anderen Videos, zum Beispiel bei FNAF oder bei irgendwelchen Reaction-Streams oder was auch immer, liegt daran, dass in der letzten Folge von Kugidinji ich ja auch mehr oder weniger so eine Kameraposition hatte und ich dachte mir, okay, dann nehme ich die gleiche ein, weil dann ist es halt nichts anderes. Nur der Hintergrund ist jetzt ein wenig anders. Aber das ist, denke ich, nicht so schlimm. Schreibt mal unten rein, was ihr finde Kameraposition besser findet. Allgemein. Ey, das ist nicht der richtige Sense, das ist der Sense aus, oh, das ist nicht der Sense aus Smash Brothers. Hallo. Nee, also das, das prove ich nicht, da, das ist nicht der Sense aus Smash. Das ist nicht der echte. <lacht> was? Ne, das ist Curse. das kann ich mir nicht angeben. Sag mir nicht, dass... Also das mit Minecraft war ja noch cool, ne, aber ich nehme alles zurück, was ich sowas ist viel zu sagen. Sorry Mike, was hast du gesagt? Ich kann dich nicht was? hören, die Musik ist viel aus. Tradition eine der Folge ohne DLC geht nicht. Oh. Okay. Ja, es ist tatsächlich Tradition. Nicht gelistet? What? DDLC Weins 2 MMD. Come in, es war... Vielleicht sogar cringiger als die anderen DLC-Videos. Oh, war... oh, Junge, das war so cringy, Alter. Oh, das ist die Definition von cringy dieses Videos. Ist... Unlustig und cringy ist es. Aber vielleicht sogar etwas mehr unlustig. Monster School Dabbing. Minecraft Animation. Ich hab Angst, Mitzi. Ich, ich hab Angst. Ich habe mir sowas tatsächlich früher mal angeguckt in 2015 oder so. Aber nach nie wieder. Ist halt dann nicht mehr so meins gewesen. Aber damals mochte ich das tatsächlich Seit wann ist... Seit wann ist der Eisengulle Monster? Wie irgendwas da passt? Es war saulangweilig. Wichtig, nicht das Video schauen, sondern bitte nur die Kommentare vorlesen. Äh, Neuer, neue Content hier. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar, weil, man, weil das mit dem Video für YouTube-Konto gekündigt wurde. Was? Mützi, schreibt mal rein, was war das für ein Video? Ich bin da gespannt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich MMD einfach überhaupt nicht mag, aber ich mag, ich finde diese Animationen richtig kacke. Also alle MMD. Also, ich kenne jetzt nicht alle MMD-Animationen, so. Die meisten, die ich kenne, sind nur von DDC, die mir Mütze gezeigt hat, aber. Ich finde das irgendwie kacke aussehend und auch cringy. Und da passt das eigentlich für diesen hat. Mützi, good job. Hab ich auch mal mitgemacht, wie cool, lass mal sehen. Was ist denn das? Awesome Air yeah, Pickle Eating. Oh nein. Oh nein, ist es das, was ich denke, was es ist? Oh nein. Norman Freeman. Oh Mann. Fabi, wo findet man sowas? Ich mir das echt nicht geben. Was, ist schon zu Ende? Oh, ich, ich, kann, ich, kann, mir, ich kann mir das echt nicht geben. Der Gewinner von dem nie erschienenen Cringy Duty ist, äh, Ist eigentlich eine sehr schwere Sache, so. Ich würde tatsächlich sogar wieder mal sagen, wieder so ein Draw, Mützi und Ben. Was nicht heißt, dass Fabi's wieder nicht schlecht war, äh, nicht cringy war. Es war cringy, aber es war vor allem unangenehm. Und ich suche ja was, was mehr cringy ist als alles andere. Deshalb, das ist mein Grund. Ja, Applaus an euch beide, ihr seid cool. ihr seid cool. So, jetzt kommen wir zum richtigen Video. Warum mache ich sowas? Als wäre ich so ein Minecraft-Youtuber oder so ein Vlogger, was auch immer. Äh, fangen wir an. Wenn es jemanden scheiße geht, antworten wir den nachfolgenden Satz. Meine Dad, ist Barbara. Ich und Jen Jensen, der uns Diese Erkenntnis ist elementar ich will jetzt <lacht> also, also, Ich und den ich soll den Jensen. Ich soll den ich Pass gut auf, Ich soll den ich auf, war lustig und nicht cringe, Ben. Oh, wir müssen mal so äh, lusti-dusti machen oder so. <lacht> Nein, no, war mal, mal, Leute. Lusti-dusti. Wer hätte Bock? Oh, ja, Mann! Wie geil! Ben! Ja, <lacht> yeah, ich bin Santa Claus. Yeah, ich bin Santa Claus und, ich ich und ich gebe Geschenke. Aber wenn sie nicht sind, gibt's ein paar. Schläge. Ich gehe durch den Kamin durch. Ja. Yeah. Und ich mache die rote Kiste auf und schenke den Kindern meine PS 4 Ja, yeah, ich bin Santa Claus. Wenn ihr nicht artig wart, dann gibt gibt's einfach Schläge. Aber wenn ihr artig wart, dann schenke ich euch was. Ja, yeah, <lacht> Alter. Ich gehe ins Haus rein. Und ja. Yeah, yeah, das ist echt grün, aber es ist auch vor allem lustig. <lacht> Ja, ich bin Santa Claus. Wenn ihr artig fahrt, gibt's Geschenke. Aber wenn ihr nicht artig fahrt, dann gibt's ein paar Schläge. Dann gibt's Schläge, Schläge mit ja, dem dia Alter. Alter. Oh, Scheiße! Leute, haben wir wieder eine Runde Skywars auf dem busy Ja, Mann! Das war leid. Ich kenne das zwar schon, aber ich will es mir nochmal kurz anschauen, weil das ist so geil. Was? Ich jaune natürlich alle Videos, die auf meinen Server aufgenommen wurden. Aber schneidst du deine... Aber schneidest deine Videos auch echt nice? Junge! Der machst Lach-Emoji! Äh, muss ich eigentlich äh. In die ich bin. Es <lacht> ist is best tatsächlich gris. <lacht> <lacht> das, das Editing ist sehr yellow of the Eck, Alter. <lacht> Nein! fuck! Ich hatte auch noch so Ex. Ey, dieser, dieser.. <lacht> dieser Nebel liegt nach ey. Video, wo ich auf dem Busy-TV-Server Skybox gespielt habe, hat in kürzester Zeit vier Likes und vier Dislikes bekommen. Und das Highlight... Das waren fünf. Alter, Busy-TV hat geschrieben, mega oh, nice das Oh mein gut. Gott, ist es der echte Busy? Richtig geile Live-Reaktion. Ich merke gerade, ich habe richtig... Was? Äh, was? Ben? Was? Warum ist das so leise? Der erste Fehler kommt aus der... Se die, die, die, das Loch in die Nagel war vorher nicht da. <lacht> Oder was meinst du? <lacht> anzug vielleicht anders vorher? Ich hab's nicht gesehen, das war so, so... Nein, ihr habt die nicht gefunden? Dann zeige ich es euch <lacht> Hier, neben plankton auf dem Boden, ist nichts und auf einmal ist dein Loch. Zeig ich es euch nochmal. Ja, weil das rangezoomt ist. Und warum dieser Pfeil? Das ist so dumm. No. Junge, der Fall! <lacht> Was ist das im Hintergrund mit der Mautzie? Und die Musik? Ey, das muss doch sarkastisch gemeint sein. Ganz ehrlich. Oh, als ob. Mm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt auf die Waren geschaut. Ob da irgendwie eine Ware anders ist. Oh, toll! Habt ihr ihn nicht gefunden? Als erstes ist Isabella in diesem Käfig der verschlossen. Ein Cut später da aber. Ist hier in irgendeinem Loch. Käfig. Aber man hat den Käfig doch am Anfang gar nicht gesehen beim ersten Mal abspielen. Was soll denn der Scheiß? Loch. Wow. Okay, ich Wird Rülps nicht mit ich P? Mit den ich bin mir grad nicht sicher. Und dann würde ich auch sagen. Was war's mit den Serienfehlern. Willst du nicht nochmal spielen? Das doch. Es regt mich mehr auf, als es cringe ist. Also Ben, deine Videos waren... Joah. Okay, in diesem Video soll wohl, äh, Ingi dabei sein, Das bin ich mal gespannt. Hallo, ich bin die Kellerkind, man kennt mich auch als den Party-Ingi <lacht> und ich mache gerne Party unterm oft seinen Kommentarbereich. Final Fantasy VII, Kingdom Hearts. Ich liebe Kingdom Hearts, Leute. Seht ihr die, seht ihr die Liebe in meinen Augen? Ja, ich liebe es. Crunch, Crunch. Junge. Außerdem habe ich den Bosskampf gegen Sephiroth in Kingdom Hearts 2 nicht geschafft, obwohl ich in der Kingdom Hearts 2 Community verpönt ist, wenn man es nicht schafft. Aber ganz im Ernst, ein Boss, der euch direkt am Anfang fertig macht, wenn er nicht direkt am Anfang Dreieck-Taste spammt, er ist doch kacke. Hallo und willkommen bei Nostalgisch TV. Ich bin der nostalgische Typ. Und manche Erinnerungen können wehtun. Vergesst all die Noobs und Nichtswisser, die euch erzählen wollen, Sephiroth McLangschwert wäre der schwerste Boss des Spiels. Gegen diesen Typen wirkt der silberhaarige Engel mit nur einem Flügel wie ein Kleinkind auf einem Dreirad. Oh. <lacht> Oh. <lacht> Macht ihr nichts draus, Ingi? Ihr habt ja beide keine Ahnung. Ich meine, wer spielt denn schon Kingdom Hearts? Oh. Darf ich jetzt mal bitte weitermachen? Boah, ist ja gut, ey. Danke. Was mich daran schon erinnert... Ganz cool. Schon ganz cool. Oh, Ingi. Oh. oh. Am Anfang war es so ganz normal, ne? Und dann dieser... Oh, dann dieser... Oh, diese Own, ey. <lacht> RIP. Alle für Ingi. Äh, die Musik ist gekompt, right? deshalb kann ich ja nicht so viel sagen, Max. Äh, ist mehr lustig. Also vor allem mit der Musik ist es mehr lustig als cringe. Äh, ja, es ist einfach mein Video. Das ist extra cringy gedacht, Leute, okay. Ihr könnt euch gerne anschauen, da bin ich am singen mit meinen deutschen Lyrics zu dem Lied. Ja. Das wollte ich machen. Mach das doch auch. Das Letzte für heute ist eine Pepsi-Man-Review. Da bin ich mal gespannt. Erstens, wo ist mein Pepsi-Man? Und zweitens, war jetzt nicht unbedingt cringe. Wo ist das cringe? Es ist doch eher lustig und nicht cringe, oder? So, und damit war's das auch mal wieder für die heutige Folge. Nach einer Ewigkeit. Ich, ich, ich nehme schon 45 Minuten ungefähr auf. Ja, äh, der Gewinner von diesem Mal ist, ähm, Ja, wir hatten halt für dieses Mal nicht so viel bekommen. Fürs letzte, nicht erschienene, hatten wir mehr bekommen. Ähm, ich würde sagen, Ben hat gewonnen. Weil der Rest... War. Also, das hier war nicht unbedingt cringy. Es war einfach nur. Es war. Also, doch, es war cringy tatsächlich. Aber das von Ben war halt besser. Wäre Ben nicht da, wäre wahrscheinlich eh gewonnen. Ähm, Achso, und Marx wäre eher lustig. Das hier war auch einfach lustig. Und das hier ist natürlich. Ne. Ich bin aber enttäuscht, dass Michael und, Ding, äh, Michael und Mützi nicht mitgemacht haben. Kann man nichts gegen machen. Die nächste Folge Cringy Dinchy kommt dann drauf an, wie ich Bock habe und wie ihr drauf Bock habt. Schreibt unten in die Kommentare. Wie ihr das vorhin gefunden, am besten dann auch noch mit einem Like oder Dislike daneben oder aber da kann man ja bestimmt noch was machen Okay, bye! I